Tagtäglich wird Ihnen präsentiert vom Seedam-Center Tafiken Schweiz. Überraschend vielseitig. Und von My Organics In der Schweiz nur bei Gidor, erhältlich. Und von frühen Immobilien. Ihre Partner für innovatives Wohnen. Nicht reden. Helfen. Das ist ihr Leitmotiv. Zwei Schweizerinnen voller Tatkraft unterstützen die Flüchtlinge, sind die mutigen Frauen von Idomeni. Zustand im schlimmsten Flüchtlingscamp in Europa sind katastrophal. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich danke Ihnen, dass Sie tagtäglich schauen. 300 Flüchtlinge sind am Wochenende bei Ausschreitungen verletzt worden. Auch heute hat die Polizei aus Mazedonien wieder Tränengas gegen Menschen in Not eingesetzt. Mehr als 11.000 Flüchtlinge harren noch immer in Idomeni aus. Sie schaffen es nach der Schliessung der Balkanroute, aber nicht mehr in die fetten Schlagziele der europäischen Medien. Meine Gäste heute, ganz herzlich willkommen, Dvanya Cernojevic. Sie ist Gründerin von der Hilfsorganisation Border Free Association, am Mendig zurückgekommen aus Idomeni. Herzlich willkommen, Marit Neukom. Sie ist Gestellschulkurse in Indomini, von Berufssportlehrerin und sie ist Gründerin von Volunteers for Humanity, also Helferinnen im Sinn von der Menschlichkeit. Vania in Indomini. Wenn man das anschaut, die grenze grenzen Griechland, Mazedonien von dem Studio über 1.300 Kilometer weg. Welche Bilder, welche Gefühle, welche Stimmungen beschäftigen dich in dem Moment, wenn du dankst an das Schicksal von deine mehr als 11.000 Menschen? Es macht mich jedes Mal traurig, dass ich die Leute dort anlassen muss. Es ist ein gutes Gefühl, dort zu sein, mit meinem Team vor Ort und helfen zu können. Und das, was wir den Leuten geben, das ist nicht nur Essen, das ist wirklich auch Zuneigung, das ist auch Zulassen. Das ist einfach dort präsent sein, das gibt ihnen sehr viel. Und das macht mich jedes Mal traurig, wenn ich gehen muss. Hast du auch persönliche Beziehungen entwickeln, Menschen, die dir stehen. Sehr viel sogar, weil ich bin seit acht Monaten eigentlich tätig bin. Die, die war in Serbien, mhm. so also, äh, Grenze Mazedonien Serbien. Und äh, heute habe ich gerade das äh, SMS-Krieg von jemandem, in Deutschland ist, der im Sommer über die Grenze gegangen ist. Die sind gut angekommen, die sind jetzt die Kinder am Sprachlernen, am Deutschlernen. und sie schreiben mir auch ziemlich viel und bedanken sich immer wieder und fragen mich, mich wie es mir geht. Marit, gestern du zurück aus Idomeni, die Eindrücke sie also sehr, sehr frisch. Hast du irgendein Bild bei dir, das auch am heutigen Abend sehr präsent ist, aus Idomeni, das du irgendwie nicht kannst vergessen von den letzten Tagen ähm, Ja, Wir haben äh, verschiedene medizinische, wirklich schwere Fälle, die wir probieren, in so einem Land zu holen und die zu versorgen medizinisch. Und da dabei ist ein Vater durch eine Schussverletzung einen Querschnitt Der hat drei kleine Kinder. und eine äh, zweijährige Tochter und eine vierjährige. Und er ist genau gleich alt im Mädchen. Mhm. Auch die Löckchen. Und die hängen am Vater wie wahnsinnig. Und wenn sie diesen hergeben müssen, dass sie sich bei uns behandeln kann, das ist Herz. Also der Trainingsschmerz, genau. dass man die Familie ist Genau. Das Einzige, wo sie dort noch haben, ist die Familie. Sonst haben sie nicht mehr. Und wenn man das dann auseinanderbringt, ist es schon. Ihr lebt nicht aus den Fernsehbildern, aus den Medienberichten, sondern ihr habt das alles selber vor Ort direkt erlebt. Ist da bei euch auch eine gewisse Wut vorhanden? Welche Vorwürfe macht ihr? Wer auch immer, an Politik oder Organisationen. Ist da, ist da eine Gereiztheit bei dir vorhanden, Vanya? Ziemlich. <lacht> ich habe Ziemlich. diplomatische diplomatisch Gegen wen richtet sich das? Was ist für dich der, der Skandal? EU. Einfach die Angst. Die Angst vor Überflutung, die Angst, vor, sie kommen, äh, mir wird vorgeworfen, ich bringe äh, Terroristen auf Europa, also ob ich die Menschen hierher bringen würde, also sie vom Krieg. Äh, Islamisierung von Europa, das sind ganz schlimme Leute, die mit unserer Kultur gar nichts zu tun haben. Das macht mich hässlich, weil wenn man dort vor Ort ist, du hast es vielleicht auch mitgekriegt, das sind ganz normale Menschen, die Hilfe brauchen, die unsere Hilfe brauchen. Und dass Europa tut, hat Platz. Man Europa. tut extrem vielleicht äh, rauspflücken und macht aus der Mucke deiner Meinung noch ein Elefant. Ja, und das ist auch viel in den Medien, wie das, das so zeigt extra zeigt, damit die Leute noch mehr Angst kriegen, als sie überhaupt haben. Oder man zeigt im Sommer, wo ich äh, im Press tätig bin, hat man immer die Bilder mit Männern zeigt Dann hat es geheißen, dass in der Schweiz nur Männer kommen. Mhm. Und äh, das sind gar keine Kriegsflüchtlinge, sind die neuesten Natels mit. Und Blödsinn eigentlich. Und wenn man denkt, also jetzt haben wir das Problem in den was du sagst, mit Familienzimmer, Viele Männer sind vorgegangen, viele. Hm. Dort waren auch immer noch Familien, aber viele Männer sind vorgegangen. Und jetzt können Frauen und Kinder noch und bleiben in den Domänen stecken. Das ist das größte Problem, das wir jetzt haben. Jetzt sollte ich mehr über eure Motive wissen. Wann ja Mutter von einem Kind, ursprünglich von der Ex-Jugoslawien, geflüchtet in die Schweiz, Du hast bereits auf der Balkanroute, wir haben es Flüchtlinge unterstützt. Was hat dich in deinen vier Wänden in nicht mehr gehalten? <lacht> Was war dein Motiv? War das schleichend gewesen und eine spontane Entscheidung? Total spontan. Also ich, ah ja? ja. <lacht> man hat gar nicht so viele in den Medien mitgekriegt, dass jetzt das passiert. Ja, wirklich, das geht seit zwei Jahren, aber ich haben das nicht, gewusst, ganz ehrlich. Und dann habe ich auf Facebook ein Video gesehen, wo mazedonische mazedonische Polizei Flüchtling schlägt. Dort hat man das erste Mal Grenzen zugemacht. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was, was, das sind Kinder, das sind Mütter, das sind Menschen und die werden geschlagen, weil sie vom Krieg flüchten. Also werden sie nochmal geschlagen und nochmal zitiert Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich etwas machen. Ich habe im Facebook geschrieben, Leute, ich muss ab, ich muss mir das anschauen. Wer hilft mir? Und dann habe ich die ersten 2000 Franken bekommen. Habe, habe mir einen gekauft, der gar keinen Rucksack <lacht> Und dann bin ich aber und dann hat die ganze Umgebung gesagt und halb Churwalde, die Nein, spinnt. Nein, also ich war in Schlieren, da ich äh, die Wohnung. Gehabt. In, in Schlieren, genau. gut. Also ich bin überall... Was in... haben Familie, was haben die Freunde gesagt, wenn sich die Vanya einfach einen Rucksack kauft und sagt Tschüss miteinander, ich bin jetzt nicht dort vor Ort. Meine Freunde sind schon gewohnt, meine Mutter hat gesagt, du bist nicht ganz putzt, Aber es sind auch ein bisschen ich komme ja auch unter Flüchtlingen, man weiß ja nicht, was passiert. Es sind 10'000 Menschen in Presse, ich habe nicht einmal gewusst, wo ich ist, auf der Karte. Ich habe es nie gehört, bis denn. Und, äh, aber sie, also meine Freunde, und, haben mich unterstützt, weil sie kennen mich von, von Bosnien überschwemmiger, bin ich schon mal tätig ja. und sie haben gesagt die ja, macht das und haben Geld gespendet. Ja. Also die Powerfrau hat doch nicht so wahnsinnig viel überrascht. Maritin, die zwei kleinen Kinder warten dusse bei uns im im <lacht> Du bist nebenan, eine Sportlehrerin. Ja. Was, ist, was ist der ausschlaggebende Moment war? Vielleicht für dich, Bilder, ein Erlebnis, eine Meldung, wo du gesagt hast? So, jetzt muss ich etwas machen. Also, es war ein Schleichung. Ich habe äh, schon lange in den Medien das Ganze verfolgt. Und dann hat Zürich Hilft gestartet. Es waren zwei Frauen, die haben einen mit zwei Büsse runterwollen und Dann habe ich, gedacht, also, spenden kann man da auch, ist von einem Lehrkollegen die aufrufen, auch auf Facebook. Es läuft alles über Facebook. Nö, <lacht> und dann bin ich in, in Aarau und dachte, wenn in Zürich das kann ich auch in Aarau auch. oder in Aargäu. Und bin auch abklappern, habe auch viel Material bekommen von Freunden, Kinderkleider und bin mit dem Auto voll das Zeug abladen und dann haben sie Fahrer gesucht. Für an die Grenze. Und ich dachte, ich gehe dann das erste Mal mit der Kollegin in die so für drei Tage. Das erste Mal von der Familie weg. Da habe ich gedacht, ich mache das und dann bin ich mit dem Auto einfach dieser Gruppe angeschlossen und dann sind wir Ach, weißt, Grenze. Die Organisation. Ich, meine, ich sehe das bei Mitarbeitenden von mir, die zwei Kinder haben. Die sind also von morgen früh bis zum Abend spät, sind die, spät sind die sehr stark beschäftigt. Wie schaffst du das organisatorisch? Ja, schon eine Herausforderung. <lacht> <lacht> Am Anfang bin ich einfach geschwommen. Also ich habe versucht, alles gleichzeitig zu machen. Es war extrem schwer. Und, äh, ich möchte für ein Kinder da sein und sie irgendwie sagen, ich muss telefonieren, ich muss etwas schreiben, ich muss etwas nachschauen, ich muss etwas lesen. Ähm, und so, dass, wenn sie Mittagsschlaf machen, mache ich grossen Teil. Oder wenn sie im Bett sind, oben. Und, oder Zwischenstunde in der Schule. Ähm, in der oder für das schaffen. sind ja ah, so gesagt, aber du, du bist ja Wahnsinn. Ich meine, das sind Krankheiten, das sind, das sind Leute, die vielleicht Psychen haben, die gesundheitlich schwer angeschlagen sind. Und du bist mit, mit drin. All diese Bedenken, die hast du schon nicht ernst genommen? Ähm, ja, sie also sie schon ernst genommen, aber ich habe das Gefühl, ich bin sicher dort. Und ähm, mein Partner hat mich so gut unterstützt. und gesagt, ich bin für Kinder und dann bin ich gegangen. Und denen geht es schlechter als uns. Ja. Also, von dem ja. muss man einfach gehen. Mein Punkt, meine Motivation war, die Mütter mit den Kindern, die gerade ähm, von Hegeshalom auf äh, Nikolshof überlaufen, ja. vier Kilometer in der Nacht, die sind zum also 20 Stunden im Zug eingesperrt, sie haben nicht raus, können, mit kein Essen, kein Trinken, gar nichts. Und vorher schon ewig mhm. lang unterwegs, oder? Sie schon mhm. dort ja. ähm, das kann nicht sein. Sie hat ausgemacht im Zweiten so Weltkrieg. Also, sie sind mit, mit Sack und Pack und Kind und. Mhm. Ähm, von allem, was sie noch hatten, einfach in der Nacht gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und das kann nicht sein. Und du hast gedacht wir sind wohlstandsüberschwemmt ja. und gesättigt. Denen geht es viel schlechter. Genau. und dann kann ich irgendwie von meinem Glück, von meinem Wohlstand, von meinem... ja, ich bin so ein tolles Land hierin geboren, kann ich irgendetwas abgeben. Und irgendetwas kann man zurückgeben. Als du das erste Mal nach Idomeni kamst, was ist dein Eindruck, Manja? Oh, ich dachte nur, gedacht, oh mein Gott, was ist das? Also, es hat mich nach Openair erinnert. Also, das, ich habe mir das nicht gar nicht vorstellen können. Aber war ein ganz anderes Bild. Ja. Ich bin in der Nacht angekommen. Ich weiß, es sechs 6 Uhr am Abend, war, ist aber schon dunkel. Und überall Feuer, überall Menschen, überall Kinder, Geschrei, Gestank. Es ist einfach... Ich, ich einfach zwei Tage bis ich mal realisiert habe, was da eigentlich passiert. Es das, also das sind Stadtteil. unzählige Bilder, die ja. auf einem richtig runterprasseln? Ja. Total. Und man nicht also, kann es, Man kann sich keine nicht vorbereiten. Die Presse hat mich mhm. überwältigt damals überwältigt. Und ich denke jetzt kenne ich Presse. jetzt habe ich so viel durchgemacht. Ich hatte schon zwei Todesfälle. Gehabt. Ich habe Geschichte erlebt. Und dann denke ich, gedacht, ich bin ja vorbereitet. Ich bin ja auf die Domäne. Ich weiß, dass sie noch in Facebook geschrieben haben, ich bin sprachlos. Und wenn Vanya sprachlos ist, dann weiss <lacht> man das <lacht> Das können wir nachführen. Was machst du konkret in Idomeni? Wir haben auch Bilder, auch Bilder mitgebracht, Fotos, die du, mhm. die du gemacht hast. Wir können die jetzt zeigen und du kannst vielleicht ein bisschen kommentieren, ja. was du genau ganz konkret für Hilfe leisten Man sieht dich hier mit einem kleinen meint. Ja, das meint ist jetzt hier mit ihrem Vater angestellt etwa zwei Stunden, um ein Sandwich zu kriegen, wo nichts drin ist. Und dann dachte ich, gedacht, irgendeine Küche muss hier annehmen. Weil da damals, das war am Anfang, war nur ein MSF-Helfer. Hier sehen wir mich mit einem Kind. Da wir hatten noch keine Küche. Haben wir Essen, die Leute, äh, haben Essen der Leute vorbeigebracht. Wir haben fünf Familien ausgesucht. Und sie haben halt die Liste gemacht, was sie brauchen. Und dann alles vorbeigebracht. Ach, das ist mein Nachbar jetzt bei unserem Zelt. Der ist so herzig. Sein Vater hilft uns viel im Zelt. Er kocht mit uns zusammen. Er, äh, ich mache kleinere Aufgaben, was man so braucht. Und, äh, da bin ich, eben, das war der erste Einsatz in der Domäne. Da bin ich mit einer Familie am Tee trinken. Am Abend sind wir sind immer besucht und sind mit ihnen reden gegangen, und fragen, wie es ihnen geht und was sie halt für den nächsten Tag brauchen. Da bin ich <lacht> Das ist also Ganz nicht in Schlieren, in Lebensmittel oder in Churwalden. Das ist das in Problem... Mazedonien. Ist das, ja. Genau, also das Problem ist ja, glaube ich, etwa 20 Kilometer entfernt. die Dominik hat die erste Möglichkeit genau. zum Lebensmittel kaufen, Genau, oder? und da, da, da habe ich es noch nicht gewusst. Und da sind wir halt auf Mazedonien kaufen. Uh, in ist, ist etwa fünf Kilometer ja. von dort entfernt. Da waren wir dort einkaufen. Nach zwei, drei Tagen habe ich gecheckt, dass es Polycastro gibt, dass man dort einkaufen kann. Ihr habt Zelt aufgebaut, kochen und so weiter. Man sieht hier auch noch äh, glaube Lebensmittel, die ja. du ausbreiten tust, Schwania. Ja, da, das war ein Fehler. War. Das haben wir am Tag gemacht, auf einer Visa für eine Familie. Und dann sind einfach alle gekommen. Am Anfang haben Leute richtig, richtig Hunger gehabt. Also man kann sich vorstellen, man macht das Auto auf, weil etwas raus ich ist ein Schlägerei, wie ein Stück Brot. Also die Leute am Anfang mega, mega Hunger. Mhm. Und dann haben wir eine äh, Idee gewechselt, dann haben wir abgemacht, an einem stillen Mörtel irgendwo, in äh, Idomeni, in e und dann haben wir das den Leuten übergeben. Ja. Auch von dir Bilder, die du mitgebracht hast, auf Facebook auch teilweise sind. Marie vielleicht kannst du auch ein bisschen mitkommentieren, was du machst, deine Beziehungen, die du aufbaust. Das erste Wetter, du strahlst schon. Ja, ein <lacht> ähm, ich habe diesen Mann wieder erkannt, das ist relativ speziell, wenn man jemanden wieder sieht. und zwar ähm, von ein Viertel von ihm Mama, meine Mama ist letzte Woche nicht vier Tage und sie hat so bedrückt, dass alte Leute ähm, ihre Leben verbringen müssen. Und das ist wirklich etwas extrem mhm. Schlimmes, es gehen immer egal, all auf die Kinder, die arme Kinder, die arme wenn sie krank sind, sind sie wirklich arm. Aber die haben mit dem Spiel, die verarbeiten, die ganz Kleinen checken sie noch nicht aus, mhm. sie sind krank, das mhm. ist schlimm, aber die alten Leute, also das ist für uns jenseits mhm. und dann habe ich auf dem Foto für Mama eben wieder und habe ihm zu essen gegeben und ja Ein das Bild ähm, ich habe es, wo <lacht> <sehen Sie> nicht, <lacht> nicht nicht nicht ja, Wir sehen, nicht nicht nicht sehr, sehr nicht nicht nicht einfach generell ja, fragen? ich ja. sieht man dich nicht wieder, wieder oh, äh, mit, ja. mit Leuten mit ähm, auf der einen Seite fand ich es super toll, gefunden, dass man halt ein Laufgitter kann, halt aus einer Kartonkiste machen kann. das Kind war so happy. Auf der anderen Seite war es auch so bedrückend. Mhm. Ich habe im Keller unten sichtvolle Kinder, die ich eigentlich nicht brauche. Dabei brauche ich eine Kartonkiste. Aber mhm. das Kind war happy. Schwere Zwischenfälle, schwere Unruhe, und zwar am Wochenende. 300 Personen, die verletzt worden sind in Idomeni, sie haben versucht, den Grenze zu niederzuließen. mazedonische Polizei eingriffen, Tränengast, Schlagstöcke sind sogar auf das Gebiet von Griechenland äh, übergekommen. Sind ihr Augenzügeinnen, Sie haben ihr das miterlebt? Also ich war ich nicht bin dabei, gewesen, ja. Ich bin ein Stück weit hineingelaufen äh, in die Masse, um zu schauen. Also eigentlich äh, sind wir von unserem Zelt übergelaufen, um die Familie abzuhalten. Als ich, ich gesehen habe, sie packen Rucksäcke Rucksack mm. und nehmen ihre Kinder mit. Ich wusste, was passiert. Mm. sie wollen sie wegen Kind? Sie haben gesagt, die Grenzen gehen nicht auf, gehen wieder zurück. Es ist gefährlich. Tränen, Die haben auch geschossen, mit Gummi geschossen. Und also auch, auch auf Kinder, oder wo Kinder dabei Sie waren so. einfach irgendwie Ach, zwischen Zelt geschossen. Ja. Sie haben auch auf die Polizei. Griechische, yeah. Polizei griechische, also, Polizei. griechische Polizei geschossen. Also griechische Polizei? haben auch immer krofen hören auf üs beschüsse also mhm. sie haben, sie haben überall geschossen und es ist auch ziemlich weit ins uh, ins Lager hineingegangen also vor allem Wind Windänderungen ja. es ist, am Abend ist noch mal etwas passiert sind wir krofen also, fünf Stunden ja. lang ist immer wieder geschossen worden immer genau. wieder und mehr äh, diese äh, Leute äh, haben wir dort vor Ort die haben einfach sagen nicht äh, ganz mhm. für zur Grenze es kann viel passieren weil wenn dich die, die, die Gummischosen gemeint sind kleine aber söttige ja, so sind so ganz große und das kann also, wenn es dich blöd trifft, kannst du auch sterben. Auch heute hat es wieder Zusammenstöße gegeben. Wir können ein paar Bilder vom heutigen Tag einblenden. Wiederum die mazedonische Polizei. Man sieht die Flüchtlinge, die versuchen, den Zaun niederzureissen und wiederum Tränengas einsetzen. Flüchtlinge, die auch flüchten wo die dann schlussendlich wieder zurückgehen. Es war kein Grenzübertritt möglich. Szenen, die absolut. Unglaublich sind. Immer wieder wo versuchen Flüchtling Flüchtlinge über die Grenzen zu kommen. Man sieht hier wieder, Kind im Tränengas, äh, Nebel, flüchtende Menschen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die ist zu. Warum versuchen die Flüchtlinge dann trotzdem jetzt die, Gna die Grenze nieder niederzureissen, die ein illegaler Akt ist? Also, Entschuldigung. <lacht> Es also muss einfach wissen, dass diese Leute mit einer Hoffnung da anegekommen sind und sie haben ein Recht auf Asyl. Sie haben das Recht darauf und wir verweigern ihnen das Recht und die sind seit vier, fünf Wochen in katastrophalen Zuständen. Also sie sind so in einem Pop, aber ich muss sich einfach vorstellen, sie sind Pop-Zelten, es so kleine, so drei, vier Zelt. Es gibt äh, ein Teil große Zelt und die Privatsphäre ist natürlich die auch gleich null mhm. und irgendein ist die, also ist einfach eine Frustration, die mhm. nie aufhört. Eine Wut, eine Verzweiflung, es sind Verzweiflungstaten. Spürt man das auch? Ist eine, ist eine Aggression vorhanden, eine, eine, eine Frustration? Ist die, die Stimmung sehr gedrückt? Also gegenüber uns nicht. Also sie fragen mich immer wieder, hat Europa uns vergessen? Was passiert da mit uns? Wenn wir da sterben? Sind wir vom, vom Krieg um zum da sterben? Man muss eines aber erklären. Die meisten, die in der Domine sind, haben schon Familien in Deutschland. Aus ja. diesem Grund wollen sie ja gehen. Es ist nicht so, ich will einfach auf Deutsch, weil es lustig ist. Mhm. Uh, die zwei, der zweite Grund ist, dass alle anderen Camps in, in Griechenland voll sind. Es gibt keinen Platz. Man sagt immer, wieso gehen Sie nicht in die sicheren und sauberen Camps? Wo? Das soll mir einer zeigen, wo so ein Camp ist. Ich, ich gehe immer wieder die Haben Camps besuchen. Haben Sie auch absurfen. Angst vor der Deportation? Also und, nach dem genau, EU-Abkommen, dass Sie zurück in die Türkei? Das Problem ist, dass da äh, etwa 90% Kurden sind. Von Irak, von Afghanistan, von Syrien, von überall sind Kurden. Ja. Und sind grosse, ganz, ganz grosse Angst vor der Türkei was ich sehr gut verstehe und sie haben Angst sie werden abgeschoben und all die Camps wo die anderen Flüchtlinge sind sind vom Militär geführt und sind zu sie haben nicht genug Nahrungsmittel dort, sie haben nicht genug medizinische Versorgung und wir dürfen nicht inne man darf nicht mit Medien inne man Volontäre dürfen nicht inne schaffen wir bieten unsere Hilfe an aber wir werden abgewiesen meine Damen und Herren, ganz kurz, wir haben nur noch drei Minuten Sendezeit. Wenn Sie Fragen haben, vielleicht auch ein Kompliment oder eine kritische Bemerkung. 0848 88 24 24. Jetzt kommen wir noch zurück und es gibt vielleicht auch Kritik. Man ist in der Flüchtlingsfrage sehr, sehr gespalten, auch in, in, in diesem Land. Wie schaffen wir das? In Domäne einen Tag, anderen Tag wieder da. Unsere Kultur. Macht ihr das Problem? Nicht mehr. Ähm, ja akzeptiere, dass es zwei Leben gibt, oder dass ich jetzt wie zwei Leben habe. Ein Leben hier für mein Kind muss sie funktionieren, und ähm, für meine Familie. Und eine Aufgabe dort, die auch neben allem Schrecklichen sehr erfüllend ist, muss man einfach auch sagen. Und Leute, die kritisch Bemerkungen irgendwie äussern, muss ich sagen, wenn sie konstruktiv sind, sehr gerne. Also sofort. Aber, ähm, ich habe es und wenn sie nicht ist. konstruktiv sind. Ich habe vorher wieder auf Facebook gesehen, wo gesagt habe, das sind doch einfach irgendwelche Gewalttäter, die wo Grenzzäune mhm. nieder, niederreissen. Tun. Wer reagiert da? Ich, ich lade jeden ich ein, um dort ja, ja. mitzuerleben. Genau. Und dann sagt niemand so etwas. Das ist das Einzige. Und irgendwie mit dem diskutieren bringt gar nichts. Sie sollen es mit erleben und so soll es, soll es Du hast gesagt, ich bin ja weitergekommen, das sehr, sehr gut verarbeiten. Das heisst, es gibt dir persönlich auch sehr, sehr viel, wo du vielleicht dann auch deinen Kind yes. später weitergeben ja. kannst. Also gut, meine grösse Feierungen geht jetzt schon äh, das erste Mal das Wort Mami. Früchtling, ne Flüchtling. <lacht> ich muss denen helfen. Also geht irgendetwas geht mit, muss ich wirklich, ja. Wir haben noch ganz ja. kurz Zeit für den Herrn Reh von Zürich. Guten Abend, ganz kurze Frage, Herr Reh. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Ich wollte die beiden Damen fragen, ob sie mal etwas gehört haben vom Roten Kreuz Danke vielmals. Oh, gute Frage. Ui, ui, ui, oh, ui. ui. Da haben Sie, glaube ich, gerade so ziemlich den ersten drauf. Das Organisationen, Rotes Kreuz, vor Ort. Also Rotes Kreuz ist einfach, hat mich sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Was sie, was sie für Geld haben und was sie für Macht haben, und dass sie so wenig oder gar nichts machen. Rotes Kreuz in Domäne, in also, internationaler Roten Kreuz. Internationaler ja. Roten Kreuz hat einen kleinen Container und sie verteilen Sandwiches. Das gleiche ist in Precho passiert. Wir als Organisation von Bodenfrei haben ihnen Babyflaschen gebracht. Wir haben sie unterstützt. Sie sind meiner Meinung nach sehr korrupt. Sehr korrupt und ich würde nicht empfehlen, ihnen etwas zu spenden, weil das Geld ich weiß es nicht. Ich kann das nicht jetzt da einfach wieder legen. Ich sage einfach, das ist die Aussage, das ist deine Erfahrung ist und du hast recht, schwierig. das zu sagen, ja, äh, äh. Ich möchte euch sehr herzlich danken. Ihr habt mir sehr, sehr imponiert. Ich wünsche euch weiterhin viel Kraft für weitere Missionen mit euren Organisationen. Und danke euch vielmals. Starke Frauen braucht das Land. Meine Damen und Herren, Sie wollen sicher etwas spenden. Alle Hinweise, wo Sie spenden können, für die direkte Hilfe in, in Idomeni, finden Sie bei uns auf unserer Homepage www.telezurin.ch. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen interessanten Fernsehabend. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert wurde vom Zentrum Traffic der Schweiz überraschend vielseitig und von My Organics in der Schweiz nur Bigido erhältlich und von frühe Immobilien Ihre Partner für innovatives Wohnen.